Das ist Dr. Fuchs. Er bildet sich heute bei Professor Q fort. Dessen Fortbildungen sind immer aktuell und sehr unterhaltsam. Professor Q möchte, dass seine Teilnehmer sich an das erinnern, was er ihnen während der Fortbildung beigebracht hat. Deshalb benutzt Professor Q die praktische Quiz-App Medizinwissen to go. Die Ärzte von Medizinwissen2go entwickeln ihm im Handumdrehen hunderte von Fachfragen. Dazu mixt Professor Q noch eigene Fragen. Dr. Fuchs kann den Vortrag in Ruhe spielerisch wiederholen und seine Kollegen zu einem Wissensduell herausfordern. Professor Q freut sich, weil er ein objektives Feedback durch aussagekräftige Statistiken bekommt. Medizinwissen2go – die Quiz-App für medizinische Fortbildungen. Verfügbar für iOS und Android. Jetzt informieren unter www.medizinwissen2go.de